Wie kann ich eine Umfrage in Lime Survey kopieren? Es gibt dafür zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, dass man in der Umfrage, die man kopieren möchte, auf Anzeige Export geht und dann hier auswählt die Umfrage Struktur.LSS. Dann wird diese ganze Umfragestruktur sozusagen in einer Extra-Datei abgespeichert und dann kann man diese wiederum importieren, wenn man eine neue Umfrage erstellt. Das macht also insbesondere dann Sinn, wenn man Umfragen von einer anderen Person in sein eigenes Lime-Server importieren möchte. Die Person, die die Umfrage sozusagen herausgeben möchte, muss also dann hier exportieren und wenn Sie dann selber diese Umfrage in Ihrem eigenen Account importieren möchten wiederum, dann Geht man auf Umfragen und dann erstellen Sie eine neue Umfrage. Dort ist man jetzt hier als Voreinstellung auf dem Erstellen-Tab, kann aber hier wechseln auf Importieren. Und dort kann man dann die Datei auswählen, eben wieder diese LSS-Datei. Alternativ kann man auch Umfragen aus seinem eigenen Account direkt kopieren, ohne dass man über diesen Exportumweg gehen muss. Dafür geht man noch einen Tab weiter auf Kopieren, wählt dann hier einfach die Umfrage aus und kopiert sie, sodass man sie dann eine zweite Version davon hat und entsprechend bearbeiten kann.